Kurz erklärt e – E-Learning Der Begriff E-Learning steht für Electronic Learning, also elektronisch unterstütztes Lernen. Beim E-Learning werden digitale Medien zur Vermittlung von Lerninhalten und zur Kommunikation genutzt. Ein Beispiel für E-Learning sind Webinare, also Webseminare. Sie sind wie ein virtuelles Klassenzimmer per Kamera und Mikrofon am PC oder Tablet. Werkzeuge des E-Learnings sind zum Beispiel Erklärvideos, Wissensportale im Internet oder digitale Lernspiele.